Hallo nochmal, ja, ich habe gerade euch meinen Ali Hall abgedreht und habe hier alle Sachen noch liegen und habe auch am Schluss von meinem Video gesagt, dass ich gleich ein bisschen kreativ werden will. Und das, genau das möchte ich auch. Und zwar werde ich mir gleich ein Papier schnappen. Und zwar hier so ein Mixed Media Watercolor Papier. Und werde mir das zurechtschneiden, werde hier mit meinen äh, Sachen und mit meinen Farben und äh, was ich da so habe, ähm, ja, mal ein bisschen kreativ werden. Und dann möchte ich ein Album machen und zwar mit der Cinch. Die hatte ich euch schon gezeigt mit meinem Weihnachtsgeschenke-Video. Und ähm, ja, genau, ich musste die übrigens zurückschicken, weil ähm, da war was nicht in Ordnung. Immer wenn man die runtergedrückt hat. Ich zeige euch das mal. Und zwar, so jetzt sind hier alle Teile. Mal ich muss Licht gucken, das ja so also, seht ihr es besser. Wenn ich jetzt runterdrücke, die sind jetzt alle so eingestellt, dass sie alle runter gehen sollen und das tun sie auch. So seht ihr das. Da also, gehen sie alle runter und äh, bei der Sende, die ich jetzt weggeschickt habe, eben gerade kam mit der Post die neue. Ähm, wenn man die Teile rauszieht, ist es ja so, dass er an der Stelle dann eben nicht stanzt. Und bei dem anderen, die ich jetzt weggeschickt habe, war das so, dass die Teile dann trotzdem mit runtergegangen sind und äh, spätestens beim zweiten Mal runterdrücken mitgestanzt haben. So, und das passiert bei der hier jetzt nämlich nicht. Da sieht man jetzt am Rand, da wo die Dinger oben sind, da bleiben sie dann auch oben. Genau. Ja, und das ist natürlich ärgerlich, wenn man dann am mehrere Teile am Machen ist und plötzlich ähm, hat man das Problem, dass die dann ja, trotzdem stanzen, an einem Teil, wo sie nicht stanzen sollen. Das wäre sehr ärgerlich und deswegen habe ich die, ja, weggeschickt. Also bei Amazon ist ja immer sehr unkompliziert. Ein Anruf, ähm, dann gibt es ein Rücksende-Ding und bringt man zum Hermes-Shop und fertig ist. Genau, und ja, ein neues bestellt und... Hier funktioniert jetzt alles Ja, und weil ich mir eben oh, das war auch noch ganz cool bei dem weihnachtspaket was ich da hatte da war halt nur die cinch und hier bei dem war jetzt für äh, fast 20 euro weniger als bei dem weihnachtsteil waren jetzt noch die dinger dabei und diese Zange war auch noch dabei. Und wie gesagt, es hat, das Ganze hat 20 Euro weniger gekostet als äh, bei der Weihnachtszeit. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass hier nicht draufsteht, wie groß die sind. Aber da ich ja mehrere gekauft hatte, kann ich dann ungefähr dran halten und sehe dann, ähm, welche Größe das ist. Hier habe ich, also ich habe mir jetzt verschiedene Größen nochmal nachgeordert, weil ich ja verschiedene Sachen einfach auch machen möchte. Und hatte mir jetzt einfach verschiedene Größen da einmal ähm, bestellt. Genau. Und ihr seht, ich habe auch nicht alles von, äh, von der Originalfirma. Das hier ist jetzt von der Originalfirma. Das war das, was ich eigentlich Heiligabend von meinem Mann bekommen hatte. Aber die hier habe ich mir dann ein bisschen günstiger bestellt. Genau, ja. Ja, und hier muss ich jetzt halt gucken. Ich werde nachher nochmal bei der Beschreibung gucken, welche Größe das ist, weil die sind ja noch größer als diese hier. Das waren bisher meine größten, die Dreiviertel Inch. Und die sind ja hier noch größer. Also ich gucke nachher einfach mal in der Beschreibung. Aber die sehen von der Größe sehen sie alle gleich aus. Halten unterschiedliche Farben. Genau, aber von der Größe sind sie alle unterschiedlich, aber eben dreimal äh, zwei Pakete Weil, äh, Silber, zwei weiß, zwei schwarz. Ja, und wenn man überlegt, dass man da jetzt tatsächlich 20 Euro weniger bezahlt hat als äh, für, die, für das, was in der Weihnachtszeit war, äh, ja, finde ich, hat man da ein ganz gutes Schnäppchen gemacht. So, ich freue mich, dass. Ich räume hier kurz mal aus und zwar mache ich mal Pause, damit euch das Geknister hier nicht so nervt. So, ich habe jetzt alles ein bisschen vorbereitet, habe mir hier schon Farben hingestellt, habe die Stempel alle schon mal ausgepackt, was hier nicht alles so rumknistert. Und ja, ich habe mir äh, drei Blätter von dem Block genommen, den ich euch gerade schon gezeigt habe. Ich habe Tüten aufgehoben, muss man eigentlich wegwerfen. Genau. Und äh, ja, hat mir drei Blätter genommen, hat mir die einer in der Mitte einmal durchgeschnitten. Und ja, dann fange ich einfach mal an. Ich werde jetzt auch gar nicht groß hier über irgendwas nachdenken, sondern werde jetzt mir hier einfach irgendwas schnappen und werde einfach anfangen. Genau. Und ja, fange hier auch direkt an, gleich auf dem Papier. Achso, was ich aber nochmal mache, ist, hier mal ein bisschen drunter liegen. Hier. Genau. Ja, ich habe so die Erfahrung gemacht, dass wenn man viel über die Sachen nachdenkt, das bringt eh nichts. Ähm, am Ende wird sowieso ganz anders, als man sich das vorgestellt hat. Deswegen, äh, warum lange drüber nachdenken, einfach machen. Einfach anfangen. Genau. Mit dem Papier hier funktioniert das auch eigentlich immer recht gut. Es zieht natürlich relativ viel Farbe ein, aber das macht mir eigentlich nichts. Oh, hier los? Ich hab loszunehmen, aber hat auch nicht so mit dem Durchfluss. Ein bisschen fester drücken. So. Warum nicht? So ein bisschen aus wie so eine Landschaft. So, ich glaube, ich gehe überall mit dem Blau noch ein bisschen drüber. Und ein bisschen mehr Blau im Bild haben. Ich werde als erstes den Stempel mit dieser e mail benutzen. Also, weil ich den jetzt mal ausprobieren möchte. Und ich werde hier mal ganz kurz, glaube ich, mit dem, obwohl die trocknen immer sehr schnell, bis ich das hier abgefummelt habe. Es ja. geht am Anfang immer ein bisschen schwierig. Und weil ich den Stempel auch das erste Mal benutze und nicht weiß, wie gut er jetzt die Farbe annimmt, werde ich den auch definitiv mit meiner Stempelhilfe verwenden. Den am Anfang immer so schwer ab und wenn man sie zwei, dreimal benutzt hat, dann kleben sie dann noch. So. Okay. Dann ich mir einmal hier meine Stempelhilfe hervor. Richtig umdrehen, sehr gut ein oh, bisschen Farbe, kommt noch, ich föhne einmal kurz ein bisschen drüber so, einmal kurz drüber geföhnt und sieht auch gut aus, mir ist auch irgendwie gerade aufgefallen, dass ich irgendwie hätte ich das grün und das braun tauschen sollen das wäre vielleicht besser gewesen, aber ist jetzt nicht ganz so wild so und das stemple ich mit meinem Schwarzen das ist immer super für Watercolor-Geschichten und so. Aber das sieht auch schon echt gut aus. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Also wenn sie es so abgibt, wie sie es aufnimmt, dann sieht die echt toll aus. Wir probieren es mal. Boah, cool. Sehr, sehr cool. Da werde ich hier gleich mal ganz kurz... also mini kurz. Da würde ich euch jetzt nicht, nicht schon wieder ausmachen. Aber. Naja, okay, da wird es ein bisschen matt, aber es macht nichts. ja hier einfach noch mal ein bisschen stempelfarbe drauf machen auf die Stelle und dann einfach noch mal drauf stempeln ja das ist immer das schöne an den stempelhilfen und zack sieht es toll aus ich gehe hier mal mit dem ding nach und mache mal die komplette neue doch noch mal ein bisschen kräftiger Ja, also das hat sich für mich jetzt schon gelohnt. Die sieht schon sowas von gut aus. Voll mein Geschmack. Ja, und dann mal gucken, was ich da jetzt noch alles so dazu mache. Ne? Ich finde auch so Musiknoten gar nicht so schlecht, da noch ein bisschen mit reinzuarbeiten. Hm. Die hier könnten vielleicht auch ganz gut funktionieren. Vielleicht sind die hier noch wo, nee, die besser. die besser. Verschiedene Größen. Und so, dann nehme ich hier auch meinen Ich habe ja auch diese... von Stampin ab, diese Tücher. Ich zeige euch die mal. Diese Teile hier, diese Schwämme. Den habe ich noch doch ein einziges Mal ganz kurz benutzt. Und den hier habe ich schon ewig benutzt. aber ähm, ja, Die müsste ich jetzt erstmal mit Wasser machen und ich habe ja noch ein bisschen was von meinem Stempel Mist. Und dann hier, hier, so ein Küchentüchlein. Das hat man ja sowieso als Bastler hier immer irgendwo parat und dann funktioniert das ja auch super. Ja, das geht super. Und der Stempel ist danach wirklich wieder top sauber. Ja, ich mag das Zeug sowieso sehr gern. So, Lawolski. Zack. Ja, diesen Spruch mit ähm, sei immer du selbst, außer du kannst eine Meerjungfrau sein, dann seine eine Den benutze ich jetzt natürlich nicht. Finde ich auch irgendwie nicht so schön. So, mit dem Kompass bin ich noch am überlegen. Vielleicht benutze ich den oben in der Ecke. nicht kaputt gehen beim Abmachen. Na ja. so. ja, da habe ich ihn. Jetzt drin. Wo hast du mir da? Wenn ich mir den in die Ecke ja, Reicht den gerade rein ich mache ihn gerade und ich mache ich stampfe ihn auch nicht ganz voll ich glaube ich mache ihn nur so halb ja, nur so halb genau so und mache ich das in schwarz nee, ich glaube das mache ich mal in Petrol oh, ich habe gestern mal geguckt und habe mir Farben von Stempeln ab mal nachbestellt ähm. Es ja, gibt so viele Farben nicht mehr, die ich äh, gerne benutze. Da muss ich jetzt echt mal gucken. Und Gott sei Dank habe ich von dem Petrol mir damals schlauerweise <lacht> gleich zwei Nachfüller besorgt. Da kann ich auch gleich noch was drauf machen. Das Problem ist, dass ich äh, in letzter Zeit meine Stampin' Up Stempelkissen auch relativ lange nicht mehr benutzt habe. Und das ist natürlich, wenn man die nicht benutzt, dann Trocknet das ja auch ein bisschen aus. Aber man kann die bestimmt mit Wasser auch wieder ein bisschen aktivieren. Kann ich mir zumindest vorstellen. So. Ja, aber jetzt habe ich mir gedacht, nee, jetzt bestellst du mal schnell die restlichen Farben, die du noch so hast, die Nachfüller, bevor es die dann auch irgendwann nicht mehr gibt. Das wäre dann echt ärgerlich. So. So gut wie möglich versucht nur diese eine Hälfte einzufärben. Und dann mit dem Petroleum. da drauf. Ja, sieht doch ziemlich cool. Aber da habe ich ein bisschen zu dolle gedrückt bei dem Nordwesten. Aber finde ich trotzdem ganz cool. Da ist noch, noch dran. Kann man, noch, kann man das noch benutzen. Jawohl, So, den Zumachen, bevor ich... So. ich glaube, da nehme ich einen Jeans oder ich kann auch eine von den Farben hier benutzen. Kann man ja auch gut auf die Stempel drauf packen Wo habe ich denn jetzt meine Musik da? Ich überlege mir gerade, nehme ich, nehme ich diese Musik oder nehme ich andere. Hier sind ja auch noch Musiknoten. Aber ich glaube, die sind... So, dieser Kreis passt dann wieder ganz gut zum... Denk. Oh, nee, ich nehme das. Ich nehme das, ich nehme das. Ach, das sind auch immer hier verschiedene ähm, eigene Streifen. Ich dachte, das wäre ein... Oder ist es ein komplettes? Doch, ist ein komplettes Teil. Ich dachte gerade, es wäre... Oder wisst ihr was, das lasse ich gerade mal drauf, weil ich werde das hier immer nur mal so ein bisschen hier so, wisst ihr wie ich meine, nur so ein bisschen reinsetzen. Da schiebe ich das Teil mal wieder nach unten und dann nehme ich mir hier mal das Jeansblau, da bin ich gespannt, wie das noch aussieht. Übrigens mag ich die alten Stempelkissen von Stampin' Up viel lieber als die neuen. Irgendwie ging das leicht so, zack, gegendrücken und fertig. Bei den neuen finde ich das viel schwieriger, besonders dann, wenn die noch relativ neu sind. Da muss man hier erst, habt ihr gesehen, da rutscht man schon ab, da braucht man richtig Kraft, um die aufzumachen und auch um das hier reinzuschieben. Da braucht man auch richtig, also wenn man es ein paar Mal gemacht hat, klar, dann wird es äh, leichter. Aber bei den ersten paar Malen finde ich echt ist das relativ schwer. Sieht da ist aber auch eine gute Idee mit weiß Mach ich mal. Benutze ich sowieso viel zu selten. Warum nicht? Einfach mal ein paar weiße Musiknoten. So, und dann werde ich mal ein bisschen hier vorne so. Ich hoffe Ich hoffe es funktioniert hm, Da kaum was äh, kann auch sein dass dieses flüster weiß nicht mehr so denkt, obwohl das habe ich noch nicht so lange das dürfte eigentlich noch nicht dürfte eigentlich nicht auf, äh, so sein dass es aufgefüllt werden muss weil ich habe es noch nicht so lange aber ihr seht äh, stempelt gerade nicht so gut Jetzt muss ich mal überlegen, hatte ich hier einen weißen Auffüller noch stehen oder nicht? Upsi, was bist du? Ja, sehr gut, weiß. Genau. Füllen wir den noch einfach gleich mal ein bisschen auf. Ja, das ist natürlich auch bei weiß, ähm, auch, seht ihr hier, sogar in der Flasche, ich muss das jetzt mal ordentlich schütteln, Lässt sich auch gar nicht wirklich schütteln. Ja, das ist anscheinend sogar in der Flasche fest. Ah, jetzt kommt es. Oh. euch das an. Das ist hier so richtig zäh. Also das muss man, glaube ich, auch gleich richtig gut einarbeiten in das Kissen. Oh. Seht ihr das? So ganz zäh. Kommt das raus. muss gleich mal gucken, wie ich das hier einarbeite. Ach, oh, ich nehme hier einfach mal. Einen. Denkst doch ja. Ich kann ich den wieder abwaschen, ich hier nicht noch einen kleinen Rack. Komm mal raus. Ach, Na, den benutze ich nämlich immer für ähm, meine plottergeschichten geschichten Wenn ich einen Plotter ausmache, möchte ich nicht so gern. Weil ich weiß, dass dieses Weiß auch schwierig wieder abgeht. So. Hm. Ja gut, dass ich mir das weiß noch mal bestellt habe, also die den Nachfüller, den habe ich mir nämlich auch noch mal mit bestellt. Da bin ich jetzt ganz froh drüber. Na der hier der ist noch so halb voll. Aber da habe ich ganz schön viel. Braucht man ganz schön viel, um das Kissen mal da wieder einigermaßen voll zu kriegen. Kissen nimmt auch gut was auf. So, dann nochmal der Test. Ah, okay, da hat es auf jeden Fall schon mal Farbe. Hm. Leider hätte ich mal den Stempel vorher einmal abstempeln sollen. Mal gucken, ob ich da wieder ein bisschen so runterkriege. Sonst verschmiert das einfach. So. Genau. Probieren wir es gleich nochmal. Aber mit ein bisschen weniger. Ich so und auch so. Erst zu wenig, dann zu viel. Jetzt habe ich wieder das Gefühl, ich kriege keine Farbe auf dem Stempel. Also, hm. Bin ich gerade nicht so begeistert. Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Ein bisschen weiter rüber. Ich weiß gar nicht, ob ich die da unten im Kopf... Nee. Also entweder ist der Stempel blöd oder das die Farbe. Ich probiere das jetzt mal mit einer anderen Farbe. Komm raus. So. Gut. Ja, wie gesagt, ich fisch einfach wieder rüber. Das ist ja nicht so schlimm. Weiß macht ja Gott sei Dank immer nicht so viel aus. Wenn es mir dann zu hell wird, gehe ich halt immer ein bisschen mit dem Blau drüber und die Welt ist wieder in Ordnung. So. Aber mich interessiert jetzt, ob dieser Stempel so doof ist oder nicht. Und dafür nehme ich mir jetzt mal irgendeinen anderen äh, ja, das hat gut funktioniert mit dem anderen Ding. Dann werde ich das jetzt mal ausprobieren. Ja, jetzt macht er hier so ja, weiße Dinger. Hm, doch. Dem Petrol. Auf jeden Fall besser aus als vorher. Und jetzt bin ich hier überall äh, weiß in meinem Petrol drin. und nicht so ein Zweck der Sache, aber okay. So, dann machen wir es halt doch so. Ach, guck mal, so ist er so schick in die andere Richtung? Ja. Geht doch, geht doch, geht doch. Schmuppi. Gut. Hier, wie das hier die Farbe vom Stempel ablöst und aufnimmt. noch ganz schön viel. Farbe. So, möchte nicht wissen, wie oft ich jetzt schon so gesagt habe. Nicht nee, gezählt. Beinahe wieder. <lacht> Gerade die Kurve gekriegt. <lacht> da ab. Ich muss mir irgendwas anderes überlegen immer so sage. Ich glaube, ich werde als nächstes diesen hier noch ein bisschen benutzen, obwohl ich überlege, ich mag das immer nicht, wenn es zu voll ist, aber ich will hier irgendwie auch nicht zu wenig drin haben. So. Ja, Ach, geschafft. Hier haben wir halt diesen großen und ich überlege gerade, ich den hier einfach verwende und dann einfach auch eine drüber oder diese teile hier unten vielleicht noch ein bisschen hin so als kieselsteine vielleicht mit äh, savanne sie naja auch von Stampin up. die Bale savanne die kann man Na, das ist hier so hinter meiner Tastatur versteckt. So, jetzt habe ich es. Ja, ich muss mir das angewöhnen. Ich habe bei den neuen Stempelkissen mir überall da so ein Papier drunter gemacht und vorne gleich, dass ich sehe, wie die Farbe tatsächlich auf dem Papier aussieht. Und dann kann man es an diesem Teil auch schön rausziehen. Und bei denen ist ja eigentlich so gedacht, dass man es hier dran zieht. Und das funktioniert aber bei meinem Teil nicht so gut, weil ich das ähm, zu tief gemacht habe also die Stäffelkissen sind halt zu tief drin und deswegen ist das ein bisschen doof so und so, also, da gibt auf jeden Fall noch Farbe ab dann gucken wir mal da ein bisschen hoch ah ja guck mal das sieht doch gut aus ein paar Teile so ein bisschen untereinander mixt sieht doch ganz süß aus. So, ich packe euch das mal ein bisschen höher. Vielleicht auch noch mal ein bisschen drehen hier, dass nicht alles so gleich aussieht. Mal mehr den Rand packen. So. Genau so, das eine mal ein bisschen an den Rand, dann haben wir nicht alles gleich. Na Schatzi? Hast du Hunger? Ich ja, ich mache ein Video. War nicht so schlimm. Ja, hab's hast gegessen? Okay. Hast du mal in den Topf geguckt? Wie doll das schon runtergekocht ist? Geht's? Oder ist noch genug Wasser? Okay, danke schön. Ich habe die Schadenanzeige per online aufgegeben. Ach so, das, das okay. Ja. Na ja, gut, Hasi. Ich du hier noch ein bisschen weiter, wenn das jetzt unten nicht sofort meinen, meinen Eingriff benötigt. Ich schon auf die oh, Uhr geguckt, ich, ich aber eine halbe Stunde kannst du mindestens noch kochen eigentlich. weiß steht, was ich auch noch runterstellen kann. Glaube nicht, das ist schon ganz klein, Warte mal, ich mach mal ein paar. So, das Gespräch mit meinem Mann hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert. Erst habe ich gedacht, ach, kannst du laufen lassen. Aber dann wurde es immer länger und dann dachte ich, nee, jetzt mach mal aus. Und dann konnte ich auch wenigstens gleich nach dem Essen gucken. So, so sieht es bisher aus. <lacht> Finde ich gar nicht schlecht. Aber ist noch so leer irgendwie. Obwohl ich es ja immer schlicht mag. Also mir würde es theoretisch so schon gefallen. Und das hier hätte ich schon weglassen können. Nach meinem Geschmack. Da habe ich schon zu viel Musiknoten-Dinger drauf gemacht, aber nicht schlimm. Ich kann ja da nochmal mit Farbe nochmal ein bisschen drüber gehen oder so. Zum Beispiel mit der jetzt hier. Da mal so ein bisschen gar nicht viel sein. Das ist hier nochmal so ein bisschen ja, bedeckt. Das gefällt mir nicht. So mache ich noch ein bisschen blau drüber. So, dann sieht man es nicht mehr so dolle durch. Und dann finde ich es gleich, gleich schöner. Genau, viel besser. Sieht man zwar immer noch, aber sieht man nicht mehr so dolle durch. Genau. Okidoki, ja. das überlege ich gerade. Mache ich hier noch mal was mit oder nicht? Was ich natürlich jetzt auch machen könnte, ich könnte mir die Strukturpaste mal vorkramen. Und dann vielleicht mit Strukturpaste noch ein bisschen arbeiten. Ich habe erstmal so einen Untergrund quasi geschafft. Und dann ja, könnt ihr auch noch mit Papieren arbeiten. Ich könnte mir noch so ein bisschen Papierbesucher äh, raussuchen. Ich gucke mal ganz kurz nach meiner Kiste. So, ich habe mir meine Modellier- Paste, einmal vorgekramt, vorsichtshalber noch mal ein paar Pigmentfarben, die ja auch immer ganz schick sind. Und habe mir hier von meinem Media Krams da zwei solche Teile mit Landkarten rausgesucht. Und da werde ich jetzt einfach mal so ein bisschen was abreißen, mir hier so ein bisschen draufkleben. Mache ich jetzt einfach mal mit normalem Kleber, gar nicht groß mit modulierpaste, mit der modulierpaste mache ich dann danach mit Schablonen noch mal ein bisschen was drauf deswegen werde ich die jetzt auch gar nicht so perfekt kleben hier Einfach hier irgendwo so mitten rein ja, ich habe ja vorher schon gesagt ich werde da gar nicht groß drüber nachdenken was ich mir da alles so hin klebe oder auch nicht ich werde das hier einfach irgendwie kleben und dann muss auch nicht perfekt sein, muss nicht perfekt aufgeklebt sein, weil ich dann an den Enden einfach mit Modellierpaste auch noch so ein bisschen arbeiten werde. So, also hier vielleicht ein Papier auch so ein bisschen übers andere kleben. Ja, das ist für mich auch noch so ein bisschen Neuland, weil das habe ich ähm, ja auch noch nicht wirklich gemacht. So, dann mit Papieren und so. Also ich habe das ganz oft gesehen bei vielen Leuten und fand es richtig cool, aber habe es selber halt noch nicht gemacht. So, jetzt fiel mir natürlich gleich noch ein, dass ich auch noch ein paar Schablonen brauche. Also, ja, da habe ich mir noch ein paar hier vorgekramt. Die vom Action hier, muss ich sagen, bis auf diese festen, wo dann nur so Kreise oder so sind. Die funktionieren ganz gut, aber die hier gehen auch noch. Aber die hier, die gehen schon relativ schwierig und ihr seht, man kriegt die auch ganz blöd wieder sauber. Ich habe das schon aufgegeben, ich mache die schon gar nicht mehr richtig sauber. Aber bei denen fand ich jetzt ganz gut, weil hier doch einiges so ein bisschen nach so Wellen aussieht. Und wenn ich da so ein bisschen nehmen mit was roten mischt dann werde ich das wohl hinkriegen. Ja, das hier ist eine meiner Lieblingsschablonen momentan, aber ich finde, die passt jetzt nicht so wirklich dazu. muss mal gucken, was ich hier noch mache. Also, was ich auf jeden Fall erstmal mache, ich werde mal aus meiner Stempelhefe hier rausnehmen. Muss ich mir ja nämlich auch noch einsauen. Ich kann auch ein bisschen an die Seite. Und hier unten habe ich immer schon meine Folien da stehen und genau da werde ich mir gleich ein bisschen Paste drauf mixen und die werde ich dann hier so mit dazwischen machen, vielleicht werde ich auch noch hier, oh, weiß ich noch nicht, mal gucken, ich weiß noch nicht, ich bringt jetzt auch nichts irgendwas zu sagen, vielleicht mache ich dies oder vielleicht mache ich das und am Ende macht man es nämlich doch ganz anders. Ähm die Erfahrung habe ich dann mittlerweile gemacht. Ja, ich habe hier auch noch ziemlich viel von meiner Paste. Nehme ich auch gar nicht so viel. Die ist irgendwie immer sehr ergiebig, finde ich. Und dann nehme ich hier mal hier so ein Blau-Grünchen. Ja, so ein Blauton. Zack. Vielleicht auch ein bisschen von dem. Vielleicht mache ich einfach zwei ineinander. Mal gucken mal erstmal ein bisschen was von dem Hellen finden. Mit diesem Zeug muss man auch immer so vorsichtig sein. Also ein paar Krümel machen da schon so viel so viel aus. Deswegen bin ich da immer sehr sehr vorsichtig. Und das hier sieht ja mehr so, schon fast mehr grün aus. mal so. So, an der Seite ein bisschen das Rechten erstmal. Soll ja auch gar nicht so kräftig werden. Und wie man sieht, ist das auch schon wieder ganz schön. Sieht gut aus. Sieht wirklich gut aus. Umso mehr man die Pigmente natürlich äh, aufdrückt, umso mehr lösen sie sich und umso mehr Farben kommen dann auch. Aber weil ich ja gar nicht so viele Farben haben will, ich glaube, ich werde jetzt das hier benutzen. Und hier einfach mal so ein bisschen, so wie Wellen was sie machen. Muss auch nicht perfekt sein. So. Einfach nur so ein bisschen. Ich glaube, das hier reicht mir schon, diese Schablone hier. Das finde ich irgendwie auch ganz witzig, weil es so ein bisschen an so einen Fischschwarm irgendwie erinnert. mal also hier so in die Mitte rein. Hier, irgendwie ne? hat was von so einem Fischschwarm. So, ja eigentlich ist es ja jetzt eher so, als wenn diese Meerjungfrau auf dem Meeresgrund sitzt. Also empfinde ich immer mehr so. Deswegen werde ich die Wolken weglassen, aber ich werde mal hier oben so einen kleinen Delfin dahin basteln. Und die Paste, die trocknet auch immer super schnell. Da muss man echt fix mitarbeiten. arbeiten. Den schicken Delfinen finde ich super schick. Ja, und hier noch so ein paar Bläschen. Finde ich zwar nicht so gut, dass die so ganz gerade sind, aber ein bisschen schräg und muss ja nicht so viele machen. Hier passt es auch schon eigentlich schon fast zu fest wieder, um da vernünftig mitarbeiten zu können. Kann man schon wieder kaum noch benutzen. Genau. Ich versuche das natürlich ein bisschen sauber zu machen, aber meistens bringt das nicht so viel. So. So, das andere Teil schnappen und ein bisschen sauber machen. Ja, ich weiß nicht, wie das euch geht, ob das bei euch auch immer so ist. Also, jetzt ist schon wieder so ein Punkt. Und mir schon wieder die Ideen ausgehen, wo andere dann erst richtig anfangen und loslegen, dann so richtig im Flow sind. Also wenn ich mir dann manchmal so andere Bastelvideos angucke und dann sehe so, ja da wäre ich jetzt dann schon so ein bisschen mit meinem Latein am Ende und wüsste jetzt nicht mehr so richtig, wie ich weitermachen soll und da fangen die Leute dann erst richtig an. Also ja, das ist jetzt so die Base und dann äh, da legen die erst richtig los, da habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten. So, jetzt habe ich mir gerade noch mein weißes Gesso vorgekramt. Mal ja, also noch zu großen. Der ist ganz okay. Und dann werde ich hier. Upsi, ja, da solltest du nicht hin. Aber okay. Dann werde ich hier einfach nur noch ein bisschen über diese Bilder wie die Ränder vielleicht nicht so dolle sieht und das alles noch mal ein bisschen aufzuhellen. Dann hätte ich mal drüber, bevor es wieder passiert. Hallo? Will nicht. es doch hier Fertig. Das geht doch einfacher. So einfach nur, damit die Ränder auch nicht so, so vorstechen. Ja, einfach so ein bisschen und wenn der gleich getrocknet ist dann kann ich ja noch mal mit Farbe so ein bisschen rüber gehen ja, hier an den Rändern sollte ich auch noch mal vielleicht mit Strukturpaste mit irgendwas drüber gehen mal gucken, vielleicht möchte ich doch noch ein paar mehr von den Blasen aber in einer anderen Farbe oder so, so. Mit um. Auswaschen tue ich das den nachher jetzt erstmal. So. Und dann habe ich mir hier so ein. Was, ein oh, weiß ich gar nicht mehr, wo ich das her habe. Da, Teddy steht drauf. Hatte ich irgendwann mal. Fragt mich nicht, wann von ein Teddy. Und das werde ich gleich mal. Also Farben ich auch nicht wegschmeißen. Das packe ich hier einfach da drauf mit und fände mir das ein bisschen mit einer Modelliermasse. Und einfach alles vermischen. Ich denke mal, das klappt. Mache ich mir jetzt nicht so einen Kopf. Ich kann schon dass es das funktioniert. Und wenn nicht, habe ich Pech, aber ich glaube, Gut, das ist zwar eine matschige Angelegenheit. <lacht> Doch, ja, das ist ziemlich. Ziemlich mappige Angelegenheit. Und es sieht auch jetzt irgendwie ganz schön komisch aus von der Farbe her. Ich weiß noch nicht, ob mir das so gut gefällt. Mal gucken, wie es dann wird, wenn es wieder getrocknet ist. Ob es dann wieder dunkler wird. Da ist ein Pinsel, ich gehe halt mit der Farbe einfach ein bisschen drauf. So. Und dann gehe ich mal hier unten in meine, meine Steine so ein bisschen rein. auf ihre Hände jetzt bitte nicht. So, auf den Rest schon, aber nicht auf die Hände. Gut. Mhm. Hier noch wir so ein bisschen. Zack. So. Jo, nicht schlecht, nicht schlecht. sieht auch gut aus, aber ich habe natürlich viel zu viel von dem Zeug jetzt. Und oben möchte ich es natürlich nirgendswo drauf haben. Dann nehme ich mir erst gleich mal ab. Und, ähm, ja. Da ist jetzt ein bisschen Schade drin, aber gut. Das war mir jetzt, ist mir jetzt viel zu viel. War ja auch nur ein Versuch. Obwohl, ja. wird, na, ich lasse das so, wie es ist. Da, ne? Und äh, viel, viel mehr. Okay. Oh, das sieht doch schon mal cool aus und dann welches Muster nehmen wir denn hier vielleicht das hier, so. muss hier, ein hier. das Muster das ist jetzt natürlich mehr Farbe als Pasta, aber es macht ja nichts Das könnte cool aussehen. Wow. Das gefällt mir. So, drehe ich das aber hier mal ein bisschen. Schwupp. Ja, ist natürlich dadurch, dass es mehr Farbe als alles andere ist, nicht ganz so. Die Struktur passte und ist natürlich ein bisschen verschwunden, aber finde ich nicht schlimm. Finde ich sogar ganz cool. Schmeiße ich hier noch alles durch die Gegend. Ja, ihr müsst das entschuldigen, dass ich da so ein bisschen äh, mockig bin mit meinem Mal gleich sauber machen, aber ja, später macht dann stehe ich da stundenlang am putzen, da habe ich keinen Bock drauf. Ein bisschen zu faul für, wisst ihr. Ich versuche ich das immer so gut wie möglich gleich zu machen. Ja, das ist leider die nächste Macke, ne? ich mag ja die Finger immer nicht so voll gesaut haben. Aber laut meiner Mama mochte ich das als Kind schon nicht. Also, ich habe wohl als Kind im, im Spielkasten, im Sandkasten, äh, wenn ich da gespielt habe, dann ein ja, paar Minuten gespielt und dann bin ich mit, äh, halt mit Fingern, dreckigen Fingern, dann habe ich geheult oder oh, oh, äh, habe halt rumgeheult, dass ich mir die Finger sauber machen soll. Das konnte ich wohl als Kind schon nicht leiden. Dreckige Finger. Keine Ahnung warum hat so jeder seine Macken. Ne? Und wie man hört, fängt das schon in der Kindheit an. Genau. Ja, So, das gefällt mir auf jeden Fall schon ganz gut, wenn man jetzt auch die Kanten da so ein bisschen überdings hat. Irgendwas fehlt mir noch. Ich weiß aber nicht, was. Auch hier oben in der Ecke könnte auf jeden Fall mit Strukturpaste noch irgendwas hin. Vielleicht, gucken. mal. Da unten, das ist doch so ein Gelbton, glaube ich. Genau, das ist so ein gelb Da werde ich mal gucken, ob ich da nicht vielleicht mir was zurecht Mix. Mal gucken, ob das funktioniert, ob das wirklich so gelb ist oder eher grün. Und ja, nicht so viel nehmen. Schmeiße ich gleich wieder so viel weg. Und kann ja dann, kann ja da so ein bisschen die Sonnenreflektierung sein schon reichen so. ja das wird ziemlich gelb Sehr schön ich würde es ein bisschen fester drücken dass die pigmente mehr rauskommen mal aufpassen dass nicht noch andere pigmente kommen so und jetzt mal gucken weil so ein sonnenstrahl Dings ich habe eben habe mir das ich habe wirklich noch einiges bestellt bei ali was demnächst noch kommt unter anderem auch so Sonnenstrahlen, habe ich jetzt leider noch nicht. Also muss sowas hier erstmal herhalten. Aber im Wasser wird ja auch sowieso immer alles so ein bisschen so reflektiert oder hat halt Bewegung. Und dadurch ist doch sowas gar nicht so schlecht. So, unten rein gepatscht natürlich jetzt alles wesentlich feuchter, als wenn man es normalerweise benutzt. So, mal, was habe ich denn hier noch? Hm. So also Zebra, Streifen und das wird alles jetzt nicht so ehrlich gesagt. Da bleibe ich lieber bei dem hier. Machen wir hier vielleicht noch mal hier unten, so neben der flosse so ganz bisschen davon. Einfach nur, dass sich das auch im Bild noch mal so ein bisschen wiederfindet finde ich immer ganz schön, wenn es an anderen Stellen die Farbe sich dann noch mal wieder findet. und hier unten passt die auch gut her, einfach weil hier unten ja schon so ein bisschen Grün alles so ein bisschen Grün wird. Ja, seht ihr die? Ist schon wieder so gut wie trocken. Probiere es mal. So. Ja, geht, geht, geht abgefüllt, dann passt es wieder. Ja, bei denen das ist es auch tatsächlich wichtig, das gleich sauber so zu machen, weil sonst kriegt man den Kram nicht mehr ab. Ich muss hier mal mit der Flex von meinem Mann beigehen und das damit mal reinigen, weil hier ist halt so viel schon drauf, wo ich nicht schnell genug sauber gemacht habe. Das kriege ich so auch nicht mehr ab. Da hilft nur noch die Flex. Okay. Aber das ist ja nicht das so. Das mache ich dann nachher mit Wasser. So, so von der Strukturpaste her gefällt es mir jetzt. In der Mitte das Kupfer gefällt mir auch richtig gut. Dieser schöne Schimmer. Hm. Ja, also so würde ich sie jetzt tatsächlich schon benutzen und dann ähm, mit einem ja mit was dahinter halt ja, noch mit extra auf eine Karte oder so mit einem Deckblatt dahinter und dann noch ein Blatt dahinter also wisst ihr wie ich meine ähm, wie ein Schatten ist ja kein Schatten ist ja eine Umrandung aber also noch ein Papier was halt an jeder Seite einen halben Zentimeter länger ist ähm, dass man halt so einen Rahmen hat und dann halt da die tatsächliche Karte ich komme gerade nicht drauf wie es heißt hier ja, habe ich auch umgesaut, aber ist nicht so schlimm. Ja, das gefällt mir noch nicht so gut, dass das noch nicht so abgedeckt ist. Und wofür habe ich das Papier da überhaupt drauf gemacht, dass man da die Weltkarte sieht, wenn man jetzt die Weltkarte durchs Gesso doch wieder nicht mehr sieht? Da muss ich mir auch noch mal ein bisschen überlegen, wie ich das wieder löse. Ich lasse es einfach so. Ich müsste dann noch mehr Sachen drauf machen. Vielleicht noch mal Farbe drauf oder so. Eine Idee. Und da nicht, da habe ich schon genug Farbe. Und hier zum Beispiel. Das ist doch besser. Oben wieder ein bisschen. Ja, besser. Schon besser, dann sieht man die Übergänge nicht so doll. lasse ich aber in Ruhe das heißt, bis auf die Ränder wenn ich mit dem Grün so ein bisschen mehr rum sind dass die Ränder hier so ein bisschen mehr verdeckt sind, aber ansonsten lasse ich das in Ruhe wo das jetzt ein bisschen mehr Übergang hat so ist besser so, finde ich an sich gar nicht so scheiße Perfekt finde ich es noch nicht, aber ja, geht schon mal. So, was ich jetzt natürlich auch nicht bedacht habe, obwohl, nee, wenn ich es wenn noch auf ein anderes Papier oben drauf klebe, dann ist es okay, wenn ich es jetzt aber einfach so benutzt hätte benutzen wollen und hätte hier oben die Löcher machen wollen, dann hätte ich oben Rand lassen müssen, dass ich ähm, dann halt mit der Cinge da die Löcher reinmachen kann und das dann halt ein heften kann, aber will ich ja sowieso nicht, ich will ja sowieso das äh, noch auf ein anderes Papier machen dann löst sich gerade die Ecke die klebe ich mal wieder fest so genau, ja, aber sonst wie gesagt, gefällt es mir schon gut nochmal auf ein größeres Blatt Papier und dann ist schick vielleicht behalte ich das auch und packe das auf eine Karte oder so So also mach da mal eine Karte von hier irgendwie noch einen schönen Spruch oben drauf einen Text hier vielleicht so rein oder so, dann fällt auch dieser dieses hier, finde ich, ein bisschen misslungen, die Ecke. Äh, aber wenn ich da einfach einen Spruch oben drüber packe, dann sieht es doch gut aus. Dann kann man es direkt so als Karte verwenden. Genau. Okay, ihr Lieben. Ja, ich habe jetzt hier ja noch einige Papiere liegen, nämlich fünf an der Zahl. Und ich überlege mir jetzt gleich mal, ob ich bei denen ähm, hier, hier oben mal ausmesse oder hier halt die Singe einmal schabe einmal das Ganze hier reinschiebe und dann einmal gucke mit dem Bleicht. Ja. einfach nur so eine ganz feine Linie, damit ich einmal weiß, wo ich hinten lande und ähm, ja, wie viel Platz ich lassen muss falls ich da ja, bis da hinten hinkommen ja die Dinger nicht mehr ne? die kommen ja eigentlich nur bis bis da das funktioniert mit dem Stich noch nicht ganz also bis hier bis zur Ecke da da bis da kommen die Dinger also so viel Platz müsste ich lassen das äh, werde ich, glaube ich, einmal machen, dass ich mir das markiere, bis wo ich Platz lassen muss und dann äh, ja, von da aus ich halt gucke, dass ich halt nur darunter das gestalte und das werde ich aber schön allein machen. Ich muss jetzt sowieso nochmal nach meinem Essen gucken. Ich koche nämlich gerade persisches Essen und das muss ziemlich lange kochen. Roma Sapsi nennt sich das Ganze das kocht eine ganze Weile und ich ja, muss aber zwischendurch gucken ob jetzt noch genug Wasser drin ist und so genau und ja da man beim Basteln immer so schnell die Zeit aus den Augen verliert, werde ich jetzt schnell nach dem Essen gucken so ihr Lieben, ich habe jetzt die anderen Zettelchen hier auch alle fertig gemacht ja, das haben wir ja vorhin zusammen gemacht, das habt ihr ja schon gesehen dann habe ich das hier noch gemacht mit verschiedenen Papieren und ja, auch wieder mit, ähm, na, sag doch schnell, mit der Modelliermasse. Dann habe ich mal eins gemacht, nur mit Stempel und zwar mit diesen Stoffstempel Und das hier war noch ein Alter, den hatte ich mal irgendwann von Action, glaube ich, oder ja, auch von Ali, weiß ich gar nicht mehr genau, mit so Nähkrams halt. Stoff und Garn und Nähmaschine und Püppchen und so weiter. Das passte alles ganz gut zusammen. Dann habe ich hier mal eins gemacht. Da habe ich mir vorher noch so eine Postkarte gemacht. Äh Quatsch, Postkarte, Briefmarke. Aber so eine ganz einfache nur. Und dann hier hatte ich ähm, diesen Hintergrundstempel mit der Mauer hier immer wieder nebeneinander gestempelt. Und dann zwischendrin hier und da. Dann auch mal den mit der kaputten Mauer. Genau, und dann halt ja auch wieder mit Modellierpaste da ein bisschen was drüber. Und nur bei der Schrift oben bin ich dann mit diesem Metallic, also mit, dem, mit der Kupferfarbe nochmal drüber gegangen. Dann habe ich eins gemacht mit den beiden Woshis. Ich wollte ja alles mal so ein bisschen ausprobieren, was ich da so neu habe und habe halt überall... So ein bisschen Noten, aber auch, ähm, ja, dass die Kreise sich halt immer wieder wiederholen. Und jetzt zu guter Letzt habe ich dann noch mal meine Farben vorgekramt und ähm, ja, habe hier so ein bisschen mit Wassermalfarben, aber auch mit äh, den, ach, sag schnell, oh, ja. Paint. Äh, am Ende noch mal ein bisschen drüber gekritzelt, nachdem alles trocken war, und vorher hier mit den Stain-Spritzer äh, drauf gemacht. Und wie gesagt, dann mit den Farben auch noch mal ein bisschen, ein bisschen drüber gegangen. Ja, immer noch schmutzige Finger, obwohl ich schon gewaschen habe, aber irgendwas färbt hier noch ab. Ja, macht nichts. Ich, ja, ich habe hoffenweise Tücher verwenden, äh, benutzt. Aber wie ihr seht, das habe ich jetzt auch zum Schluss gemacht und ist halt noch nicht ganz trocken. Achso, und da habe ich vorher mit diesem Notenhintergrundstempel embossed und zwar mit so einem Puffy-Weiß von Wow. Ja, und fand ich auch ganz cool. Ja, das sind jetzt so meine Seiten und ähm, ja, das soll natürlich nicht alles sein. Ähm, ich will natürlich dann dazwischen immer noch ein paar andere Seiten machen und ähm, ja, dann mal gucken wie ich das dann am Ende zusammensetze bei dem weiß ich noch gar nicht ob ich es äh, dafür benutze vielleicht mache ich wirklich eins wo ich es ein bisschen größer mache weil so, das hier das ist natürlich ganz schön viel wenn ich das ringsrum einmal haben muss aber vielleicht mache ich das auch nur unten äh, nur oben dass ich noch mal ein Papier hinterklebe was halt nur oben noch so viel rausguckt dass ich dann eben noch mal die Stanzteile dran machen kann und, ähm, ja, dann halt das als Cover sozusagen nehme. Das weiß ich noch nicht. Oder ich benutze nur die 5 und benutze das hier dann als Karte. Ja, mal schauen. Genau, und dann werde ich mir immer mal wieder welche machen. Und, ähm, ja, werde die dann irgendwann alle in ein Heftchen mir machen. Genau. Ja, mal gucken, ähm, ob ich da noch mehr mache oder... Wann ich entscheide, so jetzt habe ich genug oder noch andere Blätter, die ich halt schon so habe, da noch zwischen mache und das dann als Block benutze, wo man dann was reinschreiben kann. Oder vielleicht hat auch jemand von euch Lust, selber solche Dinger zu basteln und mit mir zu tauschen. Warum nicht? Ähm, geht ja auch. Genau. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Okay, ihr Lieben, ja. Ich wollte euch jetzt bei den ganzen einzelnen Sachen nicht mitnehmen, weil theoretisch ist es eh immer das Gleiche. Ne? Man arbeitet mit Stempeln, man arbeitet ein bisschen mit Farbe, man arbeitet ein bisschen mit Modelliermasse und am Ende kommt halt irgendwas bei raus. Und am Anfang weiß man eh nicht, was am Ende rauskommt. Man hat vielleicht eine Grundidee und dann guckt man sowieso, wie es dann wird. Genau, deswegen würde ich sagen... Ja. vielleicht benutze ich auch jedes einzelne als äh, Cover für ein Heftchen, wäre auch noch eine Idee. Ja, genau, und dann hat man immer so verschiedene Themen, weil es sind ja doch alles sehr unterschiedliche Sachen, äh, die ich dann hier mit meinen Sachen gewerkelt habe. Okay, so, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich erzählen soll, deswegen sage ich auf jeden Fall Tschüss und wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Bis dann, Tschüss.